Wir stellen euch heute den Essex GT 4000 in seiner dritten Version vor. Und das ist wirklich ein, ja, ein wahnsinnig stabiler Schuh, ähm, der konzipiert ist für Menschen, die etwas Unterstützung wünschen in der Abrollphase. Katja, brauchst du so einen Schuh? Ich persönlich brauche so einen Schuh nicht, aber Größtenteils, weil ich Mittelfußläuferin bin, ich könnte mir gut vorstellen, dass es gerade für schwerere Fersenläufer wirklich ein Klassiker ist und dort ja auch total beliebt ist, dementsprechend hat der Schuh total seine Berechtigung und ist ja auch von der Passform her einfach immer eine Bank. Also du bist ein Leichtgewicht, ich habe da schon ein paar Kilo mehr auf der, auf der Waage und ich kann den Schuh wirklich gut laufen. Also man spürt das schon sehr, sehr stark, dass es hier innen einfach ein härteres Material ist. Aber genau dafür ist der Schuh halt gemacht. ja, Dass er halt verhindert, dass der Schuh, also der Fuß, nach innen einknickt in der Abrollbewegung. Und da soll er wirklich stabilisieren und das macht er fast wie kein anderer Schuh auf dem Markt. Ja, du hast schon gesagt, für wen der Schuh geeignet sein könnte vielleicht noch ein paar andere Facetten das Obermaterial ist sehr angenehm sehr weich auch in der Passform und ich meine in Essex Passform ist mal kaum was zu sagen das ist toll oder das merkt man sofort wenn man reinschlüpft das ist ein weiches Material es schmiegt sich total schön am Fuß an man fühlt sich sicher an dem Schuh und gerade eben auch durch diese Stabilität hat man das Gefühl es kann eigentlich nicht schief Game beim Laufen ich glaube das soll der Schuh nämlich Sicherheit geben und das können viele Leute gebrauchen ob sie jetzt ein bisschen schwerer sind oder ob sie halt einfach das Gefühl haben möchten die sichere Gefühl beim Laufen und wenn wenn ihr den Schuh mal ausprobieren möchtet oder den Händler in eurer Nähe sucht, der den Schuh führt, dann geht auf sport2000.de.